Zusammen mit Team Teamsport und Sport 2000 teste ich also für euch heute dieses Color-Update zum Nike Superfly 8. Wir erklären euch, was hat sich am Schuh verändert, was solltet ihr über den Schuh wissen, für welchen Spielertyp und welche Fußform ist er allgemein geeignet. Sprich alles, was ihr über den neuen Kieler Mbappé und CR7 Fußballschuh wissen müsst, gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Nike launcht also das neue Blueprint Pack und wir wollen uns genau den Superfly aus diesem Pack genauer anschauen. Das Motto ist gewissermaßen die Beherrschung der Grundlagen. Nur so kann man große Erfolge feiern, außerdem natürlich auch die Optik sehr entscheidend und Blueprint gibt uns hier einen kleinen Hinweis und zwar sind hier auch wieder die Komponenten wie auf einer Skizze am Schuh untergebracht, um zu zeigen, welche Komponente liefert welche Funktion bei diesem Fußballschuh. Wir schauen uns heute also den neuen Keelan Mbappé und CR7 Fußballschuh genauer an und es fällt natürlich auf, an der Optik hat sich einiges verändert. Was genau, ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt als erstes an. Dann wollen wir uns also mal die neue Optik von diesem Nike Superfly genauer anschauen, Karton auf und es fällt natürlich auf, es hat sich hier einiges verändert, was die Optik angeht. Ist absolut Geschmackssache bei der Optik, aber ich muss sagen, die Farbe an sich schon mal wirklich extrem gut gelungen von Nike. Erinnert mich so ein bisschen ans Impulse Pack, deshalb schon mal eigentlich ein ganz cooles Fazit. Ansonsten wurde zum Beispiel der Nike Swoosh hier geupdatet. Wir haben hier wieder eine Outline und quasi noch Striche untergebracht. Was dahinter sich befindet, das weber post obermaterial hier auch in einer anderen Farbe, da muss ich mich ehrlich gesagt noch dran gewöhnen. Ansonsten an der Ferse haben wir hier noch das Mikul-Logo aufgebracht, keine Speedwings mehr wie auffällt, sprich die wurden hier abgelöst. Auch die Ferse mit dem Logo, da ist es nicht mehr das Mikul-Logo, sondern hier steht Engineered for Speed, also nochmal die Speed-Komponente untergebracht. Am Vorderfußbereich, wo sich normalerweise gerade die Speedbands versteckt haben, sind es hier quasi nochmal anders angebracht worden, auch von der Optik nochmal genauer umrandet, einfach um die einzelnen Komponenten des Weber post nochmal aufzuzeigen. Das hat Nike meiner Meinung nach sehr cool gemacht, wenn man so erkennen kann, welche Komponente im Schuh für was steht. Auf der Innenseite haben wir jetzt auch nochmal diesen neuen Nike Swoosh untergebracht, ein doppelter Nike Swoosh quasi, kennt man schon, aber nicht in dieser Form, finde ich aber recht cool, auch von den Farben. Auch hier nochmal dieses Weber post um Material, das bis auf die Sole geht, steht für Fit 360, als es genau 360 Grad Umschluss hat, was natürlich beim Beschleunigen aus der Kurve sehr, sehr gut ist. Ansonsten hier hinten auch nochmal das neue Nike-Logo, beziehungsweise nicht mehr die Speed Rings. Bin mal sehr gespannt, was ich von euch über die Optik in den Kommentaren lesen werde. <lacht> Wenn wir über die Nike und Mercurial Spieler reden, unter anderem Jaden Sancho, CR7, Kylian Mbappé und Co. fällt auf. Okay, ein gewisser Spielertyp. Trifft bei diesem Fußballschuh ganz gut zu und zwar die schnellen, die Tempospieler, die gerne ins Tripling gehen. Denn dafür bringt dieser Fußballschuh weiterhin alles mit. Zum einen haben wir hier das Leber-Posit-Obermaterial, ultra direktes Ballgefühl, ein sehr, sehr dünnes Obermaterial, das tatsächlich vor der Einlaufphase jetzt schon sehr weich ist, noch besser als bei der Vorgängerversion. Hier zählt der Fußballschuh aktuell zu den besten auf dem Markt, wenn man direkt das Ballgefühl im tempo braucht. Außerdem die Sohle wurde auch geupdatet im Vergleich zum Superfly 7. Und zwar haben wir hier ein Verbindungsstück und generell ist die Sohle so konstruiert, dass man nicht nur geradlinig Vollgas beschleunigen kann, sondern auch optimal aus der Kurve kommt. Fassen wir also nochmal zusammen was den Nike Superfly so gut macht und zu einem der beliebtesten Fußballschuhe überhaupt. Das ist gewissermaßen das Gesamtpaket im Bereich des Speedboots. Der Fußballschuh selbst bietet nämlich ein optimales Zusammenspiel aus dünnem Obermaterial optimalen Halt und im direkten Ballgefühl. Zum einen natürlich der 360 Grad Fit, der hilft vor allem beim Beschleunigen aus der Kurve, da dadurch der Fußballschuh deiner Fußform nochmal besser adaptieren kann. Das Ballgefühl selbst optimal fürs Tempo Tempotrittling, sehr sehr weich auch vor der Einlaufphase. Insgesamt hat Nike also einen Fußballschuh geliefert, der vor allem für schnelle Spieler extrem gut geeignet ist. Das war es auch schon wieder zum brandneuen Nike Mercurial Superfly 8. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Lasst Feedback da, 0 bis 10 in den Kommentaren, was ihr zu diesem Fußballschuh sagt. Falls ihr euch einen sichern wollt, wisst ihr wie immer, Link unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch diesen Fußballschuh bei Sport 2000 sichern. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.